Tonight, tonight. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Fan. Wir spielen Call of Duty mit Tante. Boom. Man. Hier kommt das Video. Hallo. Tante. Hallo? Passt. Sichert Hauptquartiere, sobald sie online sind. Was ist mit dir los? Erstes ist das Hauptquartier lokalisiert. Sichert die Position. Ich bin hinter dir, Dante. Ja. Dante, ich kann wegen dir nicht drauf, du piss. Online. Hauptquartier wird gesichert. Oh! Granate. Ziel ausgeschaltet. Er hat mich. Sie kämpfen. Ja, sehr. Vergiss nicht, Tante. Ich bin oben. Nicht lange wahrscheinlich. Ich bin da. Komm. Komm. Gesichert! Mann, das gibt's ja nicht. Das gibt's einfach nicht! Verstärkung sind Bestätige Hauptquartier. Brauchten Wo ist der nächste? Wow wow, wow, wow, Neues Hauptquartier eingerichtet. Ja, hinter mir. Sehr stark. Wir sind gleich da. Wir sind da. Marschflugkörper Anflug. Drohne im Einsatz. Von wo? Sie das Ach so, was? Was ist das bitte denn für? Orgisch. Ja, du hast geschossen. Und ich war gleich da. Wie soll ich das schnell weggehen? Hab ihn. Ja, den oben habe ich, aber der eine ist noch drinnen. Du, ich geh rein. Nein, Boom! <lacht> wurde zerstört. Boom. Hört auf, Bitte, was ist das? Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Boom! Hauptquartier ist online. Der Feind Hauptquartier ein. Was? Der Feind hat das Hauptquartier eingenommen möglich ich bin drinnen Feindlicher. ich hab's position gesichert sehr stark. Das Hauptquartier. Bereit machen zum Ausrücken. Ja. Wow. Schaut das an. <lacht> Hast du das gesehen jetzt, Markus? Wow. Dante, ich bin hinter dir. Von wo? Nein, Mann! Wir sind beim Hauptquartier. Bitte warten. Hauptquartier. Schon wieder! Dieser Jets. Mann, sie haben ja keinen Panzer, sie haben Flugzeug, sind ganzen Airlines, es ja nicht. Feind hat die Hälfte geschafft. Liegt ein Zahn zu. Feindlicher Wheels eingesetzt. Sante, ich bin auch da. Feindliche Vorrichten. Mann. Unten. Oben. Gerne. Frag mich. So langsam ich find. Scha. Hört auf zu kippen. Das ist abnormal. Da kommt der Drohne online. Das Hauptquartier wurde zerstört. Schaut dir diesen Panzer an. Wenn er kein Flugzeug hat, dann hat er einen kleinen Panzer. Feindliches Kampfflugzeug nähert sich. Das Hauptquartier ein. Das Hauptquartier gehört uns. Sie kommt von oben. Feindliche geschützt. Was? Er wie kann er mich sehen? Was? Gut, dass man ein Video hat, das man beweisen kann. Es ist krank, wirklich. Na, ja, sonst übernehmen wir es. Hauptpartie ausgeschafft. Verstärkung. So, gehen wir es auch. Lokalisiere Hauptquartier. Bereithalten. Neue Position identifiziert. Es geht mir im Zager wirklich. Ach, schau, schau das an, schau das an, das kannst du wirklich mir nicht erklären. Hauptquartier online. Hauptquartier wird gesichert. Das Hauptquartier gehört uns. Verstärkung <lacht> verfügbar. Ja, hat bin beide genommen. Das ist offline. Verstärkungen sind. Lokalisiere das Hauptquartier. Bereit machen zum Ausrücken. Ja, was soll ich das sagen? Los, ab zum neuen Hauptquartier. Wo ist er? Warte. ist er? up up up er hat mich nicht einmal gesehen, er schießt als erster durchwand, dann geht er kurz raus und er schießt mich ab. Er wusste, dass ich da bin. Oh, Scheiße, jetzt bringe ich mich selbst durch. Weniger als eine Minute. Missionszeit kritisch. Feindlicher Mann, das geht mir wirklich. Das geht's nicht. Das geht's einfach nicht. Mann, das kannst du mir nicht erzählen. Jedes Mal, dass sie wissen, eins zu eins, von wo ich komme. Das geht nicht. 30 Sekunden. Die Zeit wird knapp. Ich bin drinnen! Ich bin drinnen! Aber nicht lange! Ja, ist ja klar. Das war's. Einpacken und zurück zur Basis. Schaut sie hoch! Naja! Viel Action! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut es wenn es wieder vorn heißt.